sind erstmal irritiert, wenn sie es noch gar nicht kennen. Aber wenn sie es jetzt schon kennen, wie bei uns zum Beispiel, dann wird es irgendwann zum Alltag und jeder hat Spaß dran. Es ist was Neues, eine andere Art von Lernen und es bringt viel mehr Möglichkeiten. Das ist jedem selbst überlassen. Ich würde sagen 70 Prozent. Unsere Schüler in der, im Biokurs würden das, im Informatikkurs äh, würden das nutzen? Also es ist schon so, in manchen Fächern können wir wirklich die Schreibhefte zu Hause lassen, weil wir da wirklich alles auf dem Handy zum Beispiel uns Notiz machen können und auf dem Handy alles mitschreiben könnten oder auf dem Laptop oder auf dem Tablet, je nachdem was man benutzt und also da gibt es schon in manchen Fächern, dass wirklich was zu Hause bleiben kann und es leichter wird. Aber natürlich bleibt äh, das Analoge auch, dass man im Heft aufschreibt. Ich persönlich schreibe lieber in einem Ordner auf, aber äh, recherchiere oder äh, suche Informationen im Internet. So haben zum Beispiel viele Schüler, die jetzt vielleicht nicht die wunderschönste Schrift haben, auch eine Chance, nicht deswegen irgendwie Punktabzug oder sowas kriegen zu können, weil äh, da schreibt ja eigentlich jeder gleich. Und ja, das bringt vielen Schülern schon was und da äh, sind auch viele sehr froh drüber. Wir haben in der Schule auch total viele Möglichkeiten und Tools kennengelernt, wie man zusammen kooperieren kann und zusammen lernen kann. Das Ablenkungspotenzial ist natürlich da, aber das wird nicht so wahrgenommen, würde ich sagen, dass man sich selber das ernst nimmt, weil die Schule diese Möglichkeit jemandem anvertraut. Die Medien-Scouts, die haben eine große Verantwortung bei uns an der Schule, ähm, sind verantwortlich für die ganzen Geräte, für die ganzen Sachen. Also, Tablets, Beamer und Laptops, alles was man so ausleihen kann als Schüler. Medienscouts werden nochmal eher nach einem Rat gefragt als ein anderer Schüler oder so, weil man weiß, da kann man sich drauf verlassen. Die wissen auf jeden Fall Bescheid. Wir machen auch äh, Medienscouts-Ausbildungen. Wir haben äh, klässler und Sechstklässler, die sich bei uns in AGR anmelden können und dann werden die von uns ausgebildet. Klar, Datenschutzrecht und Persönlichkeitsrecht und so. Man darf nur Leute fotografieren oder Videos aufnehmen, wenn die Person das erlaubt hat. Und auch nur veröffentlichen, wenn die Person es erlaubt hat. Wir helfen da auch, unser Motto ist auch, wir klicken nicht weg. Und ähm, ja, es gab auch mal einen Fall zum Beispiel, da gab es eine kleine ähm von Cybermobbing und da waren wir dann auch direkt, äh, haben wir vom Lehrer Bescheid bekommen, und sind dann direkt in der nächsten Stunde in den Unterricht gegangen und haben dann darüber aufgeklärt, haben äh, mit denen darüber gesprochen, was passieren kann und ja, dass es zu sowas nicht kommen darf. Zu Hause ist es so, ähm, dann kommen klar, dann wird mir ja Facebook, WhatsApp und all diese Medien unter äh, Bedarf gestellt, aber es gibt natürlich auch, wenn man zum Beispiel noch was nacharbeiten möchte oder sowas, es ist eine coole Sache und sollte jede Schule einführen.